Herzlich Willkommen zu einem kleinen Video der Super-Extra-Klasse. Heute mal, ups, jetzt habe ich hier Netflix geöffnet, was anderes auf diesem Channel. Und zwar werde ich heute mal Musik produzieren, ohne Musik zu hören. Das heißt, ich habe hier Apple Studio komplett gemutet. Alles, was ich hier so mache, sogar das Metronom, ich höre einfach nichts mehr. Für Anfänger ist das natürlich eigentlich voll schwer, weil... Man weiß eben noch nicht, wo man mit was anfangen soll und so weiter. Und ich arbeite ja mit FS-Studio oder allgemein mit Musik schon so mindestens sechs Jahre. Und deswegen weiß ich eigentlich schon ungefähr, wie ich was mache, mit was ich jetzt anfange, ohne dass ich was höre. Im Prinzip kann ich jetzt erstmal das Tempo auswählen. Zum Beispiel mache ich einfach mal 126. Ich einige mich mal jetzt einfach aus, auf äh, Haus hier. Aber pass auf, ich hole mir jetzt einfach von den Standard-Packs ähm, eine kick so, ich höre ja nichts. Das ist ein bisschen kacke. Ich weiß auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß, dass diese Kicks so ein bisschen Haus sind hier. Deshalb nehme ich einfach mal die KICK 19. Oder nee, warte, ich mache das anders. Ich lösche das. So, KICK. Äh, dann Snare nehme ich einfach mal. Auch hier so eine... Keine Ahnung, was das für eine Snare ist. So, ich höre nichts. Ne? Der Master Channel ist gemutet. Ich kann mich jetzt nur an die... Ähm, an den Ausschlag hier orientieren. So, okay, wir haben jetzt... ups, Wir haben jetzt einen tollen Loop hier. Ich sag einfach mal Haus irgendwie. Was ich, ich denke mal, das ist dann Haus. Ähm, jetzt kommen wir zu den Bass. Ich mache mal ein bisschen. Dazu nehme ich mal Massive Evolving Bass. Ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Man merkt ne, also man sieht es, dass hier irgendwie so ein Halt drauf ist oder sowas. Deswegen ich will ein bisschen trocken haben. Kann ich das hier? Delay mache ich mal raus. So, jetzt ist es besser. Okay, ich nehme mal den. Mal gucken, was dabei rauskommt. Nehmen wir mal hier den Buchstaben. Also. Dü, dü, dü, dü, dü. Ich mache mal ein 1 Sechstel hier. Und dann gehe ich einfach mal hoch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Ein bisschen Angst, das hat jetzt einfach so. So, pass auf, ich habe jetzt hier eine Kick und dann packe ich auf diesen Bass eine Zeitchen drauf. Weil wird ein bisschen runter gepumpt. Nee. Ich gucke mir mal die Sequenzen an. Frequenzen oder oh, das ist wenig mit Bass. Ich muss das glaube ich weiter runter machen. Alter, <lacht> ich habe ein bisschen Angst. So. Ähm. Was machen wir jetzt? Jetzt kommen Akkorde. Äh, ich hab mir das jetzt mal kopiert. Und jetzt, äh. Äh. Ich, äh, mach einfach mal Akkorde. Äh. So. Oder? Äh. gucken wie das wird. Das wird so eine Katastrophe, ich weiß das jetzt schon. So, dann gebe ich mir hier noch ein paar Noten. Ich gebe ein C. Dann gebe ich hier ein Dingens. Erstmal kurz gucken, wie laut das Klavier ist. Wenn das mal spielen würde. Hä? Hallo, Klavier? Das spielt nichts, Warum spielt da nichts? Das funktioniert. Okay. Komisch. Dann nehme ich mal GMS. Was haben wir denn hier? Crush Keys. Äh, so. So, so. Okay. Ähm, was kann man jetzt machen? Crashes. Ich nehme mal so ein Orchester Crash. Und jetzt nehme ich mal ein Lied. Irgendwie sowas. Ferry Boots. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dilet. Dilet. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Okay, dann gehen wir auf, de, auf diese Note, die lasse ich auch so spielen. So, wie hoch ist denn das jetzt? Also ich gebe mal ein bisschen mehr Höhen. Habe ich so das Gefühl irgendwie? So, so, dann lasse ich nämlich hier hochfiltern. Irgendwie noch ein Pad im Hintergrund. Das heißt nee, Pets, join us FM Pad, dann bauen wir das. So, dann ist hier ne, irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Haus Atmosphäre. <lacht> Und da kommt dann auch noch mal irgendwie eine Art Melodie oder so ein so ein, so ein Loop hin zur Abwechslung. Didit. Okay, da mache ich auch ein Sidechain drauf. Und last but not least, äh, kommt da ein Effekt drauf, so ein, ein Downfilter oder sowas, wie das rum heißt. Ich würde sagen, ich bin jetzt fertig. Mal gucken, wie sich das anhört. Ich habe ein bisschen Angst. Ich mache das laut. Also, let's go. Ich was. Hey Alter! Alter, ich merke, wenn ich Musik mache, hört sich das gut an, aber nur, wenn ich nichts hören kann. Ja gut, ich, ich habe mich an die weißen Noten gerichtet, da kann man nicht viel falsch machen, aber es hat schon einen coolen Groove. Ich bin erstaunt, also manchmal sollte ich auch einfach muten, wenn ich Musik mache, dann kommt vielleicht auch was ganz Gutes raus. So, danke schön, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und ähm, ja... Wir sehen uns dann bei einem weiteren Livestream entweder, wenn ich mal wieder, äh, ich wurde ja gesperrt gegen bestimmten Dingen, ähm, das werde ich mal irgendwann im anderen Video erzählen, ansonsten sehen wir uns dann ganz normal dann im Livestream oder halt, wenn wieder ein neuer Song irgendwann irgendwie veröffentlicht wird. Bis dann und tschüss.